Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute in einer anderen Kuche, als ich sonst gesehen bin. Diesmal bei meiner Grossmutter. Freut sie mal, freue mich, hoffe das klingt uns da gut. Ja, kommt gut raus. Machen wir das, hä? Ja, perfekt. Ja, Lönnt unbedingt ein Like hier, jetzt schon, weil wir jetzt mal richtig los. Also. Wahrscheinlich jetzt muss ich überlegen. Ja, das ist gut. Das ist gut. Da du, du, du mir heute erklärst, wie man eine Linzer-Torte bächt... ...that you, um, you Tust du jetzt einmal Rezepte, Sachen vorstellen, was wir alles brauchen? Was brauchen man denn alles? Also, zuerst brauchen wir einmal 250g Butter. Sind am Arm, also schon drei, da drin, dass man es rühren kann. Dann kommt ein Ei, drin, das ganze Ei. 180g Zucker, das Vanillezucker, ein gestrichen Teelöffel knapp, dann haben wir noch Mandeln natürlich, 250 Gramm und 250 Gramm Mehl. Und etwas habe ich noch vergessen, das muss ich noch holen. Es kommen noch zwei Esslöffel Kirsche, das muss ich dann noch holen in der Bar. Kann man da verrühren. Man tut einfach mit dem Mixer, mit dem kann man da mit dem Rührgerät. Und ich das immer mit dem elektrischen. Tun ich das jetzt zuerst Butter drin und dann schümmig rühren und alle Zutaten da sind. Eine Ewigkeit später. Also, Oi, was hast du? Gute Pasta Bietekirsch. Oh, Momo. guck mal da, Digga. Mann, Alter, sind hier. Also ich sag euch ehrlich. Das gibt den Kusch, das gibt dem Kuchen ein gewissen Extra. Also, es ist minimal überbelichtet. Großmutter, was muss ich machen? Ist das gut? Ja. Jetzt nimmst du den Mixer und du es einmal ein bisschen verrühren. Und das Ei. <lacht> <lacht> ei, ei, ei. So. So, jetzt wieder einmal umrühren. Und, den Zucker. und dann haben wir noch einen Vanillezucker, der auch noch reinkommt. Das gehört in die Richtung. Das ist Vanillezucker. Ein halbes Löffel in 2000 Jahre später. Und jetzt kommt das Gute rein. Jetzt kommen zwei Esslöffel Kirsche. Das kannst du selber machen. Zwei Esslöffel. Da <lacht> drüben. <lacht> Gut. Ja, da können wir drin. Finden, nein. Da können wir drehen rein. Nein! Ja, da dali, dali das muss ich gehen. Jo. Uns ist leider gerade die Speicherkarte vollgegangen, wegen dem geht es jetzt weiter, sorry. Was müssen wir jetzt als nächstes machen? Jetzt musst du die Höke. Jetzt musst du Rührgerät rausziehen. Jetzt musst du die, die Höhe reinmachen. Und das ja. kommt hier da rein. Ein bisschen so und smell. Das Mehl muss man sehen, dass es luftig wird. Da sind wir nicht zu viel auf Mahl. Das da, das wunderschöne Stück ist mal der Zwischenstand. Naja. Jetzt tuppen wir nochmal noch mit dem. Dass jetzt kommt noch der erste dem Mehl rein, dass es so richtig kompakter Teig ist, so von außen. So, nach, genau, so tut man jetzt das jetzt ein bisschen zusammen. Jetzt muss nur nur das Mehl ein bisschen hin und her und dann ist der Teig fertig. Okay, wenn der Teig fertig ist, sehen wir uns wieder. Okay, ich würde das nur versuchen zusammenzufassen. zu Zeug in die Schüssel, umrühren, Mehl die ganze Zeit sieben, dann bitte die ganze Zeit ummischen, ummischen, in Mehl rein, das zehnmal. Und dann ist das Ergebnis rausgekommen. Das ist sehr so schwer zum darstellen, ohne dass es sich 50.000 mal wiederholt, also das ist was passiert ist. Ja, also, jetzt sind wir soweit, alles mal ist drin. Wenn man hier mit dem Teigschaber, sagt man dem, wenn man hier so nebenan sticht und den Teig, jetzt sieht man das, wie der schön kompakt ist, der Teig. Und das ist ein wunderbarer Teig. Ich mache es manchmal auch noch in so schütten. Er klebt nicht mehr, er ist wunderbar, man könnte ihn sogar rausnehmen. Und den tun wir jetzt zudecken und einen kühl stellen Und dann können wir ihn weiterverarbeiten. Wunderbar, das ist ganz ein ganz schöner Teig. Das ist supergut. In der Zeit haben wir die Kuchenform parat. Hier brauchen wir die Kuchenform. Die Kuchenform nehmen wir natürlich einfetten. Weil Ostern ist, habe ich einen Osterhass ausgeschnitten. Dann wir dann den auch ausschneiden. Und dann kommt wir die Kuchenform einfetten. So kommt das dann an Parat machen. Hier kommt ja dann der Teig nachher. Ja. Und dann haben wir noch Kumpf. Wir müssen ja drehen. Wir müssen sie mit Gummi füllen. Hier nehme ich drei Viertel, jetzt oh, habe ich sie nicht aufgemacht. Timbergumfi, das selber gemacht und verkauft dann haben wir hier. Oh, habe ich? Ich habe ein geschirles Falschen. Hier. hier mache ich drei Viertel Himburgumpf und dann habe ich selbst selber gemacht. Ich habe ein bisschen drüber, das ist schön sauer und dann tut man das. Das wird schön sauer. Also nicht so süß. Dann ist der Kuchen nicht allzu süß. So, fertig. Wow. Also jetzt müssen wir die Form ein bisschen einfetten. Dann klebt der Teig nicht und wird schön knusprig. Und dann kommt auf den Boden Backpapier, weil dann klebt es nicht. Dann tut man das einfach so ausschneiden. Hier, hier muss man nicht einfetten, das ist gut. Dann tut man der Ring drauf. Gut. So, da So kommt dann der Teig drauf. So. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, halt wieder, bis das fertig ist. One hour later. So, Adeli, es ist jetzt inzwischen eine Stunde um, seit wir den Teig im Kühlschrank hier haben. So sieht er jetzt gerade aus. Wunderbar. Wie gesagt? Ja, gut, ja, ja. Also dann so. So. ein Drittel vom Teig für den Boden, so wie ich hier war. Und jetzt das Wallholz nehmen, ein bisschen mit Mehl da drauf. Das ein bisschen ausdrehen, weil das muss in die Form nehmen. So, das Wallholz vom Mehl. Jetzt festdrücken, fest drücken, nur einfach ein klein. Das ist eben manchmal ein bisschen klebrige Sache. Wir müssen wir da auch noch ein bisschen für Mehl nehmen. Ja, das finde ich ja ja. Und jetzt müssen wir hier probieren. Wir haben einen Spachtel, müssen wir halt schauen, dass wir das in die Form bringen. Kann ich dir helfen? Weißt okay. du nicht. Warte jetzt hier ein bisschen und mit der Hand unteren, mit der anderen. Einfach okayen, die Form machen. Wie nachher, jetzt kannst du das mit den Fingern noch etwas drücken. Jetzt machen wir es jetzt so in der Form hin. und jetzt müssen wir das mit den Fingern noch etwas andrücken. Zuerst müssen wir es mal verteilen. Liebe Leute, gleichmäßig in der Form verteilen, so wie ich gerade gelernt habe. Und dann so chli an den Rand drücken, so dass ein kleiner Rand entsteht und man so wie eine kleine See, so eine kleine Auskerbung hat. Ich muss kurz in die Kamera zeigen, so sieht das Ganze aus. Als nächstes kommt jetzt dann hier die Gummi drauf. Und bevor man die Gummi drauf, dass es hier nicht Blut gibt, muss man den Teig so leicht einstechen. Nicht ganz runter. Im ganzen Teig ein bisschen so. So, jetzt kommt die Gummi drauf. Mhm. Aber nicht zu viel. So schon mal etwa drei Löffel. Du musst halt probieren. Nein, nicht so. Es ist schön unten. Es gibt es so. Es ich nur etwa einen Zentimeter Kumpel sein, aber bis schön am Rand, raus, musst du musst allweg schon noch etwas nehmen. Das muss man halt selber, es braucht so drei, vier Löffel. Manchi, manchi. Schimacini. Das ganze Zeug jetzt da so ein bisschen verteilen. Und wenn es perfekt ist, so wie hier, da, dann sieht das super aus. Du weisst schon, am Geburtstag mache ich noch Herzchen drauf. Das ist ja unterschiedlich. Jetzt ist aber Ostern. Und jetzt machen wir einen Osterhass drauf. Das sind die Förmchen, die du heute schon mal zeigst. Oder? Jetzt müssen wir den Teig nehmen. Ja, etwa Drehdenk ich, nehme ich an. Tipptopp! Ja, das ist gut. Da brauchen wir uns die grosse Schablone. Ja, so. Und jetzt muss ich halt hier probieren, mit dem Notzfahren. Das ist eine Teigrolle. Ich muss hier wieder mal ein wenig Werbung machen für unsere Kommentare. Weil die sch schreiben ja immer noch nichts. Jetzt müssen wir schauen, dass wir drauf draufbringen. Seht das, das nicht super aus? Das ist ein bisschen ein bisschen miss Ja, das Ohr ja, das, ist man Grich, das können wir ankleben. Ganz gut, Einfach drauf, locker So. Wir müssen es näher nicht. Jetzt klappt das an so diesem Teil hier. Das ist ein Finger. Das ist gar kein schlechter Hass. Seine Ahren wirken ein wenig abgestorben, aber ich glaube insgesamt kann man es mal akzeptieren. Jetzt kommt hier noch etwas ausstechen. Das sollten die Eier sein, die kommen dort noch Du nebendran. Das ausstechen und dort dran noch etwas, das wären eigentlich die Eier. Musst du musst halt immer den Spachtel nehmen, kannst du es nicht nehmen. Nein, nicht die. die kannst du das brauchst du vielleicht noch. Jetzt nehmen wir mal die, die du ausgestochen hast. Dann sind wir ein bisschen zu dnehmen. Und neben dran wäre weißt es du, so schräg, da haben etwa drei Blatt. Bist du nicht zufrieden, hä? <lacht> ich gehöre es doch schon. Und jetzt ist das noch angestrichen mit Eis. Was möchte ich dir erzählen, für wer ist denn eigentlich die Linser? Ja die tun ich dir. Schenke. Die ist nicht für uns. Wieso nicht? Ich habe nicht gesprochen. Ich packe du eine Linser Mann. und ich kriege sie nicht aus. Doch, aber selber. wir machen dir noch eine kleine, die ist für uns. Den habe ich nichts gesagt. Jetzt sieht das schön geil aus. Und wir haben den Ofen auf 160 Grad vorgeheizt. Wir schieben jetzt das direkt in den Ofen für eine halbe Stunde, machen dann jetzt noch die kleine und dann sieht man sich, wenn beide fertig gebacken sind. Eine Ewigkeit später. Jetzt kommt der grosse Moment. Hier hinter mir im Ofen, da sind jetzt die Linser drinnen. Die beiden, also eigentlich sind es drei, wir haben aus dem kleinen Teigresten haben wir noch ein gemacht. Und die nehmen wir jetzt raus. Das kann ich keine Brüllen, sonst würde ich anlaufen. Hier begrüße ich anscheinend. Oh shit! schon sind sie draußen perfekt In der gibt es manche so das war's gesehen mit dem Video Hier im Hintergrund hört man jetzt noch die Spülmaschine die ist jetzt noch schön am waschen <lacht> Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen dann lasst ein Like da. Dann kommt jetzt ins Intro. Ich würde sagen, Großmutti, du hast das letzte Wort. Ja, ich glaube, ich bin zufrieden, es ist gar nicht schlecht gelungen. Wir haben es gut gemacht. Das hätte es gut gemacht. Jetzt hoffen wir nur, dass sie gut sind und dass wir es genießen beim Kaffee an Ostern. Schöne Ostern allen. Bye bye! <lacht>